Thank you. Guten Morgen! Geil! Oh. Hast du einen Kaffee gemacht? Ja, ich bin. Ich bin ein bisschen früher aufgestanden. <lacht> so kennt man dich, ja. Nee. Zeig mal, was du gemacht hast. Ich habe einen Espresso gemacht mit der Bialetti. weil Ich dachte mir, wenn wir so früh aufstehen, dann brauchen wir ein bisschen was mit Bums. Und dann habe ich den Granogallo mit der Bialetti gemacht. Mal gucken, ob es euch schmeckt. Das ist ein guter Morgen-Kaffee, oder? Ja. Das Coole an der Bialetti ist natürlich, dass die total praktisch ist und kompakt und wir haben die, natürlich haben wir die Bialetti aus Edelstahl mitgenommen, weil wir denn heute noch Aluminium verwenden. <lacht> ähm, ja, aber ich meine, die ist perfekt zum Campen, die passt auf den Campingkocher, geht ist quasi unkaputtbar. Man muss halt starken Kaffee mögen. Ne? Also, wenn man irgendwie einen netten, fruchtigen Filterkaffee will, dann muss man sich irgendwas anderes überlegen. Aber, wenn man früh aufsteht und einen Kaffee mit Bums braucht, dann ist meiner Meinung nach die Violetti eigentlich perfekt. Like that, Moritz. Okay, das kocht jetzt schon. Ah. Ähm, noch mal. Für die Aeropress ist es aber eh gut, wenn es noch ein bisschen abkühlen kann. Also Marvin. Ich bin eher ein Fan vom Rumgeto. Fruchtiger Kaffee für die Aeropress. Nicht ganz so stark und mit so viel Bums wie deiner. Ich habe die kleine Pollex dabei und die passt super gut in die Aeropress. Deshalb habe ich mich auch für die entschieden. Für Camping mega gut. Einfach zusammenzupacken, nimmt nicht so viel Platz weg, ist auch nicht schwer. Hier habe ich das, die Kuppel von der Pollex und Filter. Also für die Aeropress nehme ich 14 Gramm. press to impress. Der ist mehr nach meinem Geschmack. Schön hochdecken. Hier mit kleinen Köfferchen. Ja, damit soll man Espresso machen können so für unterwegs, mit ein paar Tässchen, mit einer kleinen Thermoskanne mit heißem Wasser. Das sieht sehr aus wie eine Luftpumpe. Glaube, Im Prinzip ist es auch eine Luftpumpe, wenn man hier irgendwie Druck aufbaut beim Pumpen und äh, ja, hier kommt wow, hier, ist so, ein kleines, hier ist so ein kleiner Mini-Siebträger quasi, da kommt Kaffee rein, hier kommt Wasser rein, das Ganze wird und dann wird der, wird der Druck quasi freigelassen und äh, da soll das rauskommen. Also laut Anleitung sollen da ungefähr 5 Gramm Kaffee rein. Ja, dafür, brauchst du halt, ups, dafür musst du halt nicht großartig abwiegen, weil du musst ja nur dieses Teil voll machen. Ja. Und hier oben sieht man, hat man eine äh, Baranzeige. Das sollte laut Anleitung nicht in den ja, roten Bereich kommen. Das hier ist quasi das, was den Druck freilässt. Du tue jetzt einmal hier rein. What? sieht ein bisschen dünner aus, als ein Espresso, ne? Beim Camping-Café muss man schon ein bisschen nerdy sein. Okay. Look all right? You look great. But yeah? Yeah. You'll just put some tan on my legs later? Yeah. Cool. Okay. Um, is the focus on me completely? Yeah. Okay. You would you want to be a di slightly different? I would like to have a little detach. What do you want to do? Sit a bit better. Like that? Like that? Doesn't feel natural. I don't know. Like that? Look all right? Is it recording already? Like that? I don't know.